Hallo, grüße euch Paraguay live, ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen und singenden Paraguay. Das heutige Thema, wir gehen nochmal zu dem Haus am Rande von Piribabui und ich spreche und erkläre euch die Bauweisen, die verschiedenen Bauweisen und Bautypen, was das Bauen im Allgemeinen in Paraguay angeht. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank nochmal an eure Fragen. Diese betrafen also auch viele von euch haben auch gefragt. Grundsätzlich sollte ich ein paar Sätze über das Bauen erzählen und werde euch auch fast fertige haus zeigen mit dem top ausblick aber vorher noch einige sätze grundsätzlich zu dem bauweise viele fragen wie baut man das oder viele fragen es halt nicht sondern nehmen es halt an und das ist schon mal, mal schlecht also grundsätzlich in Paraguay, sage ich mal was die einfamilienhausbebauung angeht handelt es sich praktisch um individuelle Bauweise. Ja, klar. Also die Leute, die gar kein Geld haben oder bauen auf Raten, die bauen auch individuell, in Anführungszeichen, bauen erstmal ein Zimmerchen, dann ein zweites Zimmer und, und so weiter. Kaufen Grundstücke auf Raten, sodass die grundsätzliche Belastung, also die finanzielle Belastung natürlich nicht so hoch ist. In dem anderen Fall, man sollte auf jeden Fall, meiner Meinung nach, doch mit dem Architekten bauen lassen. Also auch die individuelle Bauweise auf etwas höherem Niveau. Warum mit dem Architekten? Ganz einfach. Ich sage mal so kurz, wie es überhaupt möglich ist. Viele von euch, so wie ich es einschätzen kann, und ich bin ja schon, wie gesagt, über 18 Jahre hier in Paraguay und habe in Deutschland in der Baubranche bzw. in der Immobilienbranche gearbeitet, und kann Folgendes sagen, also erstmal die Menschen bzw. die Mentalität der Menschen ist ja komplett anders. Ich möchte nicht unbedingt sagen, besser oder schlechter, einfach anders. Und man sollte sich daran gewöhnen und das dauert und dauert. Ich kann nur ein kleines Beispiel sagen. Ich bin 18 Jahre hier und kann immer noch nicht alles verstehen oder alle verstehen. Ganz kurz. So, also Architekten nehmen auf jeden Fall, was die größere oder höhere Bauleistung angeht. Da habt ihr auf jeden Fall Probleme. Schlüsselfertig bauen lassen und glaubt mir unter dem Strich. Kostet euch das Bauen hier in Paraguay auf jeden Fall preiswerter, billiger, als wenn ihr da selber anfängt rumzufunkeln, rumzubasteln etc. Also Glocken, ich weiß es nicht. Also da muss wirklich schon ein, ein guter Baumeister aus Deutschland hierher kommen um wieder sagen, okay, ich mache es selbst. Aber für die durchschnittliche Menschen, hier kommen, würde ich sagen, lieber lasst die Finger lieber davon, lasst Fachleute, Fachfirmen, sprich Architekten beauftragen. Und man kann es natürlich alles über uns machen lassen und da habt ihr auf jeden Fall Ruhe. Und was wichtig, ihr habt einen Ansprechpartner. Schauen wir uns jetzt das Haus an. Zu dem Haus sage ich noch Folgendes. Also wie gesagt, es ist individuelle Planung. Individuelle Bauweise, das heißt also sowohl die Architektenpläne als auch im Prinzip die ganze Planung des Hauses, ja, also das Aussehen des Hauses wurde von dem Kunden erstellt bzw. von ihm gewünscht. Und so wird es auch gebaut. Viele sagen: Ach, der weiße Putz, ich hätte das, ich hätte Klinker. So. Klar gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber einem gefallen die Blondinen, dem anderen Brunetten. Also es ist, die Menschen haben verschiedene Sichtweise und äh, verschiedene Bedürfnisse. Von daher schauen wir uns das heute einfach mal an. Also kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, meine Empfehlung auf jeden Fall, sich gut beraten lassen ja, durch Architekten oder durch unser Team. Also wir haben wirklich mehrere Fachleute, die euch sicherlich gerne helfen. Es muss ja nicht heißen, dass ihr natürlich mit uns bauen müsst. Aber warum nicht? Ihr habt ja freie Wahl, aber lasst euch mal gerne beraten. Das ist ja mal wichtig. Schlüssel fertig bauen lassen. Eigenleistung, Eigengewerke, hm. großes Fragezeichen, weiß ich nicht, ob das etwas bringt. Vor allem bei hiesigen Temperaturen im Sommer, die oft 40 Grad erreichen. Also macht wirklich keinen Spaß, glaubt mir das. Die dritte Variante, wie gesagt, grundsätzlich baut man hier individuell, ja, also die Bauherrenleistungen oder Bauherrenverträge sind bevorzugt. Das heißt also, man kauft ein Grundstück und dann lässt man das Haus sehr ja einfach errichten oder auch selber bauen. Also das machen wir auch. Also falls ihr im Prinzip das Problem sagt, okay, ich will da ja nichts mehr zu tun haben, ich kaufe das Grundstück mit dem Haus, lasst euch das im Prinzip schlüsselfertig erstellen. Bitte nicht vergessen, da gehören natürlich noch Nebenleistungen dazu, wie natürlich die Hausanschlüsse, genau wie in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Das ist ja auch mal richtig. Plus natürlich Nebenkosten, also vergiss bitte nicht Notar- und Gerichtskosten. Ja? Lass euch lieber ein bisschen mehr rechnen, also für euch. Was heißt mehr? Also, das ist doch 600 Euro. 600 Dollar in diesen Bereichen pro Quadratmeter berechnen. Da könnt ihr im Prinzip sagen, okay, so ein Heuschen, 100 Quadratmeter kostet zum Beispiel 60.000 Dollar oder 60.000 Euro, je nachdem, wie die Kurse Dollar zu Euro sind. Also das Land hat sich wirklich stopp entwickeln, muss ich ganz ehrlich sagen, bin selber überrascht. Und das ist vielleicht 5 vor 12, dass wir noch dazu kommt. Also nicht lange überlegen, nicht fünfte, sechste, zehnte Welle, ich spreche jetzt über, über Corona, sondern lasst euch im Prinzip die Entscheidung nicht aus der Nase ziehen. Ja? Wandert die aus, ja oder nein? Das ist es. Ich bin hier 18 Jahre mit meiner Frau zufrieden, aber die Entscheidung müsst ihr treffen, okay? Also wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut und bleibt gesund auf jeden Fall. Bis dann, ciao, danke.